Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu und wir legen los mit dem Wir Klug nach vorne setzen. Wir speichern ein letztes Mal, bevor es reingeht, natürlich. Wie sich das gehört, auch wenn es gar nichts bringt. Weil wir nicht Soft resetten werden, wenn ich verliere. Somit treten wir Lorelei entgegen, der ersten der Top 4. Wir kommen in der Pokémon-Liga. Ich bin... Oh, du bist es. Du hast mich ziemlich lange warten lassen. Falls du dich nicht mehr an mich erinnerst, ich bin Lorelei. Ich gehöre zu den Top 4. Niemand ist so gut im Einsatz von Eis-Pokémon wie ich. Attacken, die in die Gegner einfrieren, können eine verheerende Wirkung haben. Warum? Tja, das liegt ja wohl auf der Hand. Sobald ich deine Pokémon in Eiswürfel verwandelt habe, sind sie vollkommen hilflos. Haha. <lacht> also, bist du bereit? Oh. Los geht's. Ja, ich merke, Glurk ist gar nicht so gut. Pikachu oder, oder BisaFlor wären hier viel schlauer. Das war ein Startfehler meiner Seite, weil ich natürlich nicht an Jugend und so gedacht habe. Und sondern wirklich mit Eis-Pokémon wie Rosanna gerichtet habe. Lapras und so ist ja auch Wassereis und ich glaube, da komme ich mit Glurk nicht so gut hin. Wir jagen hier also die Mega rein und geben Mega Sauge halt. Weil Mega-Pokémon ist. Sorry. Ähm und jetzt werden wir alles geben. Das wird auch weh machen. Aber zum Glück ist Mega Bisa Flor defensives Fuck. Und ich gebe eine Matschbombe aus, einfach um. Megasauger nicht zu überlassen, also mit den AP nicht zu verbrauchen, weil ich brauche es nicht. Jetzt, <lacht> der heilt meistens genug, sorry. Und jetzt kriegen wir schon das zweite Problem, oder das erste Problem in dem Sinn. Ich werde Toxin, ich werde mal meine Kombi durchprobieren hier. Wobei ich glaube, Megasauger klärt schon alles auf eigentlich. Ein Schutzschild wäre noch ganz lustig gewesen. Ich guck mal, ob ich Bisaflow mit Schutzschild spielen kann noch. Dann würde die Matschbombe rausfliegen. Jetzt brauche ich aber Life Points. Sorry, hat gerade einen Husten anfallen. Oh. Okay, wir kriegen Lapras rein. Jetzt muss ich einfach gucken, dass ich mit Megasauke über Wasser bleibe, bis ich äh, genug habe, um wieder anzufangen mit Toxinen und so. Zum Beispiel jetzt. Aber es lohnt sich fast gar nicht. Ich, ich heile mich einfach vollkommen. Ich bin nicht so fern von diesem Defensiv-Ding, ehrlich gesagt. Ich wollte bieber floor mal zu ausprobieren, aber irgendwie glaube ich nicht, dass das mein mein, We mein Weg ist. Ich glaube, vielleicht bauen wir den nachher kurz noch rum. Noch eine offensivere Taktik. Toxin behalte ich, glaube ich, für schwere Tanks, um die ein bisschen auszuschalten. Aber der Egelsamen wird ersetzt. Ich habe ja schon eine sauger mit Megasaugern. Dafür könnte ich einen Solarstrahl zum Beispiel. Der halt Zeit braucht. Aber dafür verheerend wäre. Und einen Sonnentag irgendwas so. Aber ich glaube, das gibt's. Das habe ich gar nicht. Es gibt's, aber ich hab's nicht. Okay, ich glaube, wir ziehen durch. Zeitlich lohnt es sich gar nicht. Die Top 4 ziehen wir durch. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, yeah, ich hab Geld. Jetzt wird mir erst klar, wie viel stärker du geworden bist. Du kannst in den nächsten Raum weitergehen, aber sei vorsichtig. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf das, was dich in der Pokémon-Liga noch erwartet. Dankeschön. Und wir heilen kurz unser Pokémon. Viel ist ja nicht weg. Was machst du? 30, ja das bringt gar nichts. Wir schmeißen einen Hypertrank rein, komm. Alles andere ist okay. Äh, wir gucken kurz mal durch die Teambox was der so kann. Spezial wäre natürlich nice für Bisaflor, denke ich. Ja, das ist eben das Problem. Der Schlaf. Kann ich überhaupt was? Eine Attacke brauche ich. Okay, Erdbeben wäre möglich. Solarstrahl. Erdbeben oder Solarstrahl. Okay, Solarstrahl hat eine 200 Stärke. Der räumt alles weg. Scheiß drauf. Komm, wir schmeißen Solarstrahl rein. Dafür hat er eine Spezialattacke, weil Erdbeben wäre physisch. Und bei Bisa -Flor ist Spezial und physisch doch noch recht, glaube ich, unterschiedlich unterdessen. 160 auf 105. Ja, doch, dezent. Gut, er hat zu seiner Verteidigung. Oder eben, nicht zu seiner Verteidigung, aber er hat ein defensives Wesen, also Minusangriff, plus Init. Boon und der Kampf. Und hier muss ich wieder mit Kluak rein, jawohl. Ich bin Bruder von den Top 4. Wer nicht stillsteht und stets Kampfgeist beweist, wächst immer wieder bis sich selbst hinaus. Das gilt für Menschen wie auch für Pokémon. Nach dieser Philosophie habe ich mich selbst um meine Kampf-Pokémon trainiert. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Dein Name lautet Adi, nicht wahr? Sieh dich vor, denn du darfst gleich die Früchte unseres beinharten Trainings kosten. Uah! Alles klar. Der öffnet natürlich mit dem Stein-Pokémon und nicht mit dem Kampf-Pokémon, natürlich. Kann Glurak was dagegen machen? Ich habe irgendwie das Gefühl, Doha kommt immer falsch. Er kann Flammenwurf. Nö, das lohnt sich nicht. Komm, wir gehen lieber weg. Das ist die Frage, ne? Komm, wir schmeißen die Duking rein. Der kann Eisheb gegen Kampf und so, das kommt sicher gut. Jetzt darf ich nicht mehr auswechseln Oder sollte ich nicht, vielleicht. Ich glaube, das macht mir gar nicht mal so weh. Doch, es macht mir weh. Ich habe Gift drin. Klar. Well fuck you. Aber Onyx ist anfällig gegen äh, Schlagbohrer. Das weiß ich. Weil Gestein ist anfällig auf Boden. Das ist klar. Ich werde im Kampf drin keine äh, Highlights verwenden. Hier glaube ich. Ich probiere mir selber immer ein bisschen Herausforderungen zu geben, trotz allem noch, auch wenn es schwer ist. Alles andere wäre halt unfair, ne? Okay. Gut, Nidoking King hat ein bisschen Probleme gehabt hier leider, weil die alle Erdbeben können, die Sau-Typen. Sau ähm, ähm, ähm, ähm, was wollte ich noch machen? Von mir aus. Mal gucken, ob das so viel macht wegen Pikachu. Leider nicht. Okay, das war ein, Das ist ein cooler. kann er wirklich. Nice, cool. Machen wir weiter. Pikachu kann er halt auch gut alles kontern. Irgendwie. Sehr gut. Jawohl, das bringt jetzt dir genau gar nichts, ehrlich gesagt. Da habe ich zum Glück schon vorgesorgt. Okay, ja, den Volltreffer. Okay, ja. Aber auch ohne Volltreffer hätte es wahrscheinlich gereicht, hoffentlich. Hoffe ich jetzt einfach mal. Kikli. Wir machen Schwebesturz. Ich mag das voll. Jawohl, wenn er jetzt nicht heilt, dann reicht sogar ein Britzelturbo, den ich sonst nicht wirklich einsetzen möchte. Weil ich merke äh, einfach, dass Donnerblitz effektiver ist als Britzelturbo. Auch wenn es schade ist. Aber Pikachu ist halt ein Special-Typ und nicht ein Angriffstyp. Auch wegen dem Wesen hat es noch einen Vorteil, aber es ist nicht nur wegen dem Wesen so. Wir kriegen das letzte Kampf-Pokémon. Aber merkt ihr, wir sind schon wieder viel zu überlevelt. Und ich habe nicht so viele Trainingssessions selber gemacht, nämlich. Ich habe ein, zweimal gespielt, ein bisschen, um zu fangen, aber nicht wirklich. Alles klar. Natürlich. Mega fair. Entschuldigung, ich wollte ein Item einsetzen, die Runde. Sowieso. Zum, um mich zu retten, so. <lacht> Macht es natürlich viel einfacher, wenn es sich selbst befreit. Weißt du, die erreichen jetzt Level 57, Pikachu ist fast Level 58. Wie kann das sein? Wie konnte ich verlieren? Damit mhm. haben wir unsere Pflicht erfüllt. Im nächsten Raum wartet bereits eine weitere Herausforderung auf dich. Yes. Nicht so böse. Und der nächste Raum ist Gift. Äh, Geist. Gegengeist. Wer Turtok ganz geil. Herr kann Spukball, Turtok kann Finster Aura. Du kannst nichts, was mir hilft, glaube ich. Käfer wäre gegen Psycho besser. Äh, ja, Nidoking und Turtok sind hier effektiv am besten, denke ich. Außer Pikachu. Pikachu klärt immer alles. So, wir heilen kurz wieder unsere Pokémon, weil wir gerade schon dran sind. Das macht schnell und einfach. Ein Beleber rein. Und wir heilen kurz komplett. Pikachu kriegt auch einen Heal. Mit einem Hypertrank. Nein, Hypertrank muss ich sparen. Du kriegst ein Tafelwasser. Weil top möchte ich wirklich behalten, wenn es nicht geht. Elixier sind die, die Angriff erfüllen, ne? Die AP einer Attacke, die AP alle Attacke. Okay, das könnten wir im nach, nach Notfall auch benutzen. Die Elixier und Ether vielleicht vor dem Champ. Wir gehen weiter in den nächsten Raum. Agathe sollte das sein. Ich bin Agathe und meines Zeichens Mitglied der Top 4. Wie ich höre, hält Eich große Stücke auf dich. Der alte Knacker war früher mal ein Trainer von Format und nicht völlig unattraktiv. Aber das ist Jahrzehnte her. Jetzt ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Heutzutage beschäftigt er sich Tag ein Tag aus nur noch mit seinem Pokédex. Was für eine Zeitverschwendung. Pokémon sind zum Kämpfen da. Pass schön auf, ich werde dir zeigen, was für ein echter Pokémon-Kampf ist. Adi. Ja, den gengar ist voll cool. Da ja, ich ich jetzt voll gemeint, dass ich so eine alte Oma-Stimme krieg, ne? <lacht> ich fand das voll passend. Arburg mit Gift. Und das ist kein Geist-Pokémon. So, vielleicht brennt er ja. Oder er verschwindet. Ich finde es ein bisschen unfair, dass sie das nicht mal... Aber ich verstehe ja, dass der ein Onyx dabei hat und so. Ja gut, dann hat, in der ersten Gen hat man kaum Geist-Pokémon gehabt. Außer Gengar. Hat man da noch andere Geist-Pokémon gehabt? Ich bin gerade am Durchgehen, ich glaube nicht mal. <lacht> okay, die können einfach fünf Gengar spielen, okay. Das wäre mega uncool. Gengar ist asozial. Stimmt, man hat gar nicht so viele Geist-Pokémon gehabt in Gen 1. Jetzt, wo du sagst. Ich finde, das, so das sieht so lächerlich aus auf den Armen diese kleinen Panzer, die er noch zusätzlich hat. So. Stimmt, gab es noch andere Geist-Pokémon? Ich glaube nämlich gar nicht. Die hätten die... also das Knorga halt, aber Knogger ist nicht wirklich Geist, ne? Äh, ich glaube, die, die hätten die schon eingebaut im Turm. Fuck, ich glaube, ich brenne nachher. Ja, das war das. Zum Glück spiele ich Special Attack und nicht äh, physisch. <lacht> Nein, du Sau. Okay, vielleicht eine Top-Genesung gleich, wenn Turtuk überlegt. Kann man sich überleben? Ja, aber kann man sich echt überlegen jetzt. Wobei, äh, ja, komm nochmal ein Gengar, dann ist eh Feierabend, denke ich. Ey, ich gebe eine Finsteraura mit, damit Nidoking das einfache hat. Okay, er ja, ist schneller. Klar ist er schnell. Können einfach Pikachu reinschmeißen, und überrenne ich alles, aber nee, ne Pikachu machen wir nicht. Nicht, wenn ich anders kann. Ich mag übrigens die Designs der einzelnen Arenen wieder sehr hier in dieser Liga. Die sind echt kreativ gemacht, so ein bisschen Designs und so halt. Nicht speziell, aber cool. Ha... Und noch ein letzter Spukball. Wir machen hier gerade einen Spuk Spukball-Battle. Okay, Golbat, du kriegst ein ice weil du fliegst. Der Luftschnitt interessiert mich nicht wirklich. Aber ich glaube, der Champ ist ein bisschen schwieriger dann. Das ist, glaube ich, bis 60 oder so. Der kommt dann recht gut entgegen. Ähm, aber wir müssen ja zuerst noch den Drachenherrscher besiegen, eigentlich. Hehe, <lacht> dein Talent ist wirklich beachtlich. Der Sieg geht an dich. So langsam verstehe ich, was Eich in dir sieht. Mehr habe ich dir nicht zu sagen. Es ist Zeit. Betritt den nächsten Raum. Und. Oh, ich freue mich schon ein bisschen auf das Design dieses Raums jetzt. Der wird sicher cool aussehen. Da muss ich jetzt wirklich einfach alles reinklatschen, das ich habe. Doch, wir haben noch mehr. Ich brauche noch etwa 12 Hypertränke, wenn ich durchkomme. So, also ich sollte mehr als genug haben eigentlich. Und einen Start diesmal, der öffnet sich ja mit Karados. Aha, du bist also Adi. Ich bin Siegfried, Drachenprofi und Oberhaupt der Top 4. Drachen-Pokémon sind mystische Lebewesen und Gegenstand zahlreicher Legenden. Sie lassen sich nur schwer fangen und trainieren. Doch die Mühe lohnt sich, denn gut trainiert sind sie nahezu unbesiegbar. Ihre Körper sind derart robust, dass halbherzige Angriffe einfach an ihnen abprallen. Aber gut, dann lass uns mal langsam anfangen. Oder hast du etwas vor zu kneifen, Adi? Hey, ich mach dich fertig. So, hier werde ich ein bisschen mit den Thumbnails rumspielen, endlich mal. Das ist voll cool. Okay, Simon ist technisch gesehen kein Drache, sondern erst eine Weiterentwicklung, aber ist okay. Siegfried. Auch ein Pokémon, Top 4 kann sich ehren. Ich wollte zuerst Champ sagen, aber er ist ja gar nicht Champ, er ist der vierte der Top 4. Ariodactyl ist technisch gesehen kein Drache, sondern Steinflug, aber als Drache definierbar. Weil es schon ein bisschen bessere Drachenattacken drauf hat, als Seetor Also Seemon. Aber es ist ein bisschen unfair, weil ich Pikachu reinschmeiße, der alle Flug-Pokémon kaputt macht. Und schnell ist. Das wird in One-Hit-Wonder. Der Champ wird interessant jetzt. Den Champ sehen wir aber nächste Folge, weil wir sind schon über 20 Minuten. Die Top 4 sind erledigt dann. Nächste Folge gilt ganz dem Champ und dem Ende der des Hauptstory. Und den Rest machen wir dann mal im Stream oder so. Also, ja, eigentlich im Stream, weil, ja, weil ich noch kann. Vielleicht erst in der nächsten Wohnung dann. Wenn ich dann umgezogen bin in, was haben wir heute? Den 19., in zwei Wochen ziehe ich um. Und auch das wird nicht lange dauern. Aber wow, der hält das aus. Cool. Ey, ich mach trotzdem einen Donnerblitz. Dann muss halt Glua kurz beenden. Ah, oh, Mann. Dann macht halt Pikachu fertig. Ist okay, Pikachu. Gut, wir haben das System jetzt hier nicht wirklich missbraucht in diesem in diesem Liga-Kampf. Außer jetzt halt mit Pikachu einmal, aber ich habe mit Glurak auch weggeräumt. Unfassbar, es fällt mir nicht leicht, aber ich muss mich der Stärke deiner Pokémon beugen. So, ich habe es übersprungen, zum Glück kann ich es nachlesen noch. Du bist wahrlich ein meisterlicher Pokémon-Trainer. Schwer zu glauben, dass sich dein Drachenherrn an dir die Zähne gebissen, ausgebissen hat. Damit bist du überhaupt sofort der Champ der Pokémon-Liga. Naja, nicht wirklich, ab sofort. Denn bevor ich dir zum Titel gratulieren kann, warte noch ein letzter Gegner auf dich. Und zwar... Der Champion. Adi, mein lieber Scholli... Ähm, äh äh tschu. Glückwunsch zu deinem Sieg über Siegfried. Das war echt nicht ohne. Na du, was schaust du denn so verdutzt aus der Wäsche? Perfektes Timing, Professor. Adi, dein letzter Kampf um den Titel des Champs ist... Professor A was? Nein, das war natürlich nur ein Witz. Dein Gegner ist Rüdiger. Er war dir eine Nasenlänge voraus und hat uns die Top 4 bereits vor dir bezwungen. Momentan ist er der amtierende Champ der Pokémon-Liga. Ganz richtig. Bisher wurden Trainer nach dem Sieg über die Top 4 einfach nur als Champs gefeiert. Aber ab sofort wird der Champ auch zu einem offiziellen Teil der Pokémon-Liga. Das ist auch der Grund, weshalb der Professor uns mit seiner Anwesenheit beehrt. Er möchte nämlich der Krönung des neuen Champs höchstpersönlich beiwohnen. Oder würde sich für diesen aufregenden Zweikampf um den Titel besser eignen als Adi und Rüdiger. Immerhin habt ihr beide Team Rocket das Handwerk geliebt. Nun denn, es ist soweit. Stürze dich in den Entscheidungskampf. Jetzt dachte ich, Moment, wirklich, wir müssen gegen Professor Eich kämpfen. Das wäre irgendwie lustig gewesen. Das war ja anscheinend mal geplant, dass man gegen ihn battlen kann, aber irgendwie ging das da nicht so ganz auf. Habe ich mal irgendwo gehört. So, Top-Genesung. Ähm, ich würde sagen, wir beenden die Folge. Ich verteile mal kurz ein paar G Ä Äther und so, glaube ich. Ich gucke mal kurz. Ähm, ja. Ja, darf ich auch noch reinkommen. Uh, hallo. <lacht> ja, äh, ansonsten, ja. Wir machen nächste Folge weiter mit dem Champ. Ich hoffe, euch hat gefallen. Können wir mit Dragoran reden? Ich hoffe, er ist nicht traurig. Ne, da freut sich sehr gut. Dann, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Mein Name ist Radonis Pop Daniels Zucker. Cheerio!